Jeder Mensch hat ein Recht sich zu bewegen, in Häusern statt schrecklichen Knästen zu leben. Auf echte Verpflegung statt einem winzigen Gutschein. Deutschlands Gesetze? Die Tinte muss Blut sein, denn die meisten, die fliehen, die sterben an Grenzen. Für euch selbst. Paragrafen, für uns sind es Menschen, die einen Grund haben zu fliehen. Während deutsche Konzerne an Unglück verdienen, an Untergrundminen voll Uran oder Erz oder Panzer verkäufen, an Paramilitärs, Diktatur oder Wahl. Euch doch egal, denn eure Moral wird in Euro bezahlt und wenn eure Marionette nicht mehr gut aussehen. Kommt die Bundeswehr oder die EU-Armee. Erst verkauft man Maschinen, dann verkauft man ein paar Und am Ende kann man noch am Wiederaufbau verdienen. Free movement is everybody's right. Bleibe recht für alle, überall, jederzeit.